Eine private Hochschule, zwei Studentinnen, fünf Mythen. Anna und Abrasha studieren BWL im sechsten Semester an der Staatlichen Hochschule München. Sie machen für uns den Mythencheck private 2. Hochschule. Klar, die Privatunis sind extrem verschieden. Der Test auf der Makromedia ist nicht repräsentativ, sondern nur eine individuelle Stichprobe. Aber nun geht's los. Mythos 1. Die Lehre an privaten Hochschulen ist besser. Die Veranstaltung ist auf Englisch, die Studie sehr international. Titel des Kurses Design for Real. Eine Standard-Powerpoint sieht jedenfalls anders aus. Hier geht es gerade um Virtual Reality. Präsentationen direkt für den Kunden. Auch ein Vorteil der privaten Hochschulen, der direkte Kontakt mit der Wirtschaft. Und so kann hier ein Handout aussehen. Die Präsentationen waren echt Wahnsinn. Also, it was really awesome and nice to see how you do this here. Und in der Pause probieren die beiden eine Virtual-Reality-Brille aus. Manegefrei für den virtuellen Zirkus. Da geht voll was los. Hinter sich, hinter sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie müssen dann ein bisschen hochwinterseitlich. Ei, <lacht> Das ist so witzig. Oh Gott. Also, es war Wahnsinn. Überragend, ja. Es war über meinen Erwartungen. Und dann auch der Kunde dabei. Also totaler ja. Praxisbezug. Also, Wahnsinn. Sehr Wahnsinn. gut. Neidisch. Ja. <lacht> da bleibt den beiden nur ein Fazit: Mythos-Top-Lehre stimmt. Der Schlüssel, auf einen Professor kommen weniger Studenten. In Deutschland ist zwar über ein Viertel aller Hochschulen privat, aber nur 7% aller Studis studieren dort. Mythos Nummer zwei, die bessere technische Ausstattung. Computer gibt es ja, das ist schon mal wichtig. Viele Computer. Okay. Also immer ein Arbeitsplatz. Das schaut ja super aus. Da haben die gute Ausstattung. alles, was man braucht. Das sind einfach halt schöne Räume hier, sind, wo man auch dann einfach in Gruppen zusammensitzen kann, kann. und auch die, die Software quasi dann hier nutzen kann, ähm, die man halt dann bräuchte und darüber hinaus hat dann noch mehr. Das gibt es bei uns in dem Sinne so gar nicht. Und das WLAN? Perfekt. Also da sind sie schon gut ausgerüstet. Also Mythos gute Ausstattung belegt. Top Lehre gute Ausstattung. Die gibt's nicht geschenkt. Ein Studium an einer privaten Hochschule kostet im Schnitt zwischen 4.000 und 11.000 Euro im Jahr. Wer kann sich sowas leisten? Wir kommen zu Mythos 3. An privaten Hochschulen studieren nur reiche, arrogante Schnösel. Was die hier wohl hinblättern? So ungefähr 5.000 im Semester. Aha. Und wie finanziert ihr das? Also geht ihr nebenbei arbeiten noch? Oder? Genau, also ich gehe nebenbei noch arbeiten mhm. und habe dann aber noch zwei... Ähm, ja aufgenommen. Oh, ich krieg BAföG. Das mhm. ist das eine. Zum anderen, äh, mein Vater unterstützt mich kräftig. Ja. Einige haben auch Stipendien ergattert. Reich sind hier jedenfalls nicht alle. Und was ist mit arrogantem und elitärem Gehabe? Also, jetzt müssen wir mal schauen, ob die wirklich hier alle so schnöselig sind. Nein, kein Schnösel nicht in nicht. Also es könnten jetzt auch Studenten bei uns an der Hochschule sein, die hier sitzen. Nach mehreren Stunden Feldforschung sind sich Anna und Abrasha einig. Nein. Der Schnösel Mythos stimmt nicht. Mythos 4. Hier speisen die Studis in exquisiten Sternemensen. Ja, was zum Essen wäre gar nicht so schlecht jetzt. Und das ist die exquisite Mensa. Die Semmeln kosten zwischen einem und drei Euro. Und von 9 bis 13 Uhr ist er da. Ach so. Und danach hätten die Studenten gar keine Möglichkeit mehr, hier was zu kaufen, oder? Genau. Viele private Hochschulen sind so klein, dass sich eine eigene Mensa gar nicht lohnt. Der Mythos von der Sternemensa stimmt so definitiv nicht. Okay, lernen kann man hier gut. Aber was geht außerhalb der Seminare? Mythos 5. An privaten Hochschulen gibt es kein Studentenleben. Wir wollten euch mal fragen, wie ihr denn euer Campusleben hier so gestaltet. Also was ihr nach der Uni so macht, heimgehen. heimgehen. Ja, es ist leider nicht so viel äh, geboten. Nee. Nach der Uni bleiben wir oft noch da und arbeiten an unseren Projekten noch ein bisschen okay. oder so. Also jetzt so direkt von der Uni wird jetzt nichts unbedingt angeboten. leider nichts angeboten. Nee. Okay. Also, lernen top, leben so lala. La. Mythos stimmt, leider. Und das Fazit? Ja, also die Lehre ist schon gut, die haben halt echt total engen Kontakt zu ihren Professoren die Studenten, aber das ganze hat halt auch seinen so Preis und das kostet halt schon einiges. Ja, vor allem das Hochschulleben leidet halt auch drunter und das muss halt jeder für sich selber wissen.